Hört ihr sich schon daran, was an das Kabel rein, das bei euch noch mir liegt? Zuerst muss man festhalten, das hat Spaß gemacht. Toll. Hört sie denn nicht toll? Warum hattest du Bedenken? Weil ich als unmusikalisch gelte. Mein Rhythmus war schon drin, aber mit diesen Bewegungseinschränkungen in den Händen, meine Liga ist auch nicht ganz in Ordnung. Aber war klasse, klasse, klasse. Und ich denke auch, dass für Leute, die ähm, neurologische Probleme haben, dass man da etwas entwickeln kann, wo man kleinteilig, kleinschrittig lernen kann. Dann werde ich dem, meinem Enkel, der das ein bisschen noch mehr näher bringen. Man kann da selbst was entwickeln, was ohne dieses iPhone oder iPad nicht funktioniert hätte. Was es vorher einfach nicht gab, so ein Instrument gab es nicht. Nein! Vielen Dank. Also wirklich mit, mit so erstmal fremden Leuten ne, ja, okay. sitzt man dann am Tisch und macht ja. gemeinsam Musik und ich da ja, klingt. das klingt.